Hallo alle zusammen. Neuigkeiten auf dem Hetman Software Kanal. Heute in unserem Video: Die S-Sigarette in ein Helfer der Hacker. Brillen, die ihren Laptop ersetzen werden, ein Videos neue 144-Kern-GPU, Linse mit Zoom-Funktion, außerdem ein weiterer Microsoft-Hack. Eine E-Sigarette ist wie eine Möglichkeit, Ihren Computer zu hacken. Ein Gerät, das die Auswirkungen des Rauchens lindert, ist in Wirklichkeit nicht so sicher. Sie können es sich gar nicht vorstellen, aber die schneidbar harmlose E-Sigarette wird von Hackern benutzt, um sich im Computer einzuhacken. Die meisten E-Sigaretten werden mit einem Lithium-Locken-Akku betrieben. Der zum Aufladen direkt an den USB-Anschluss eines Computers angeschlossen wird. Diese Art der Stromversorgung äh, hat mehrere Vorteile. Zum Beispiel muss kein separates Netzteil mitgeführt werden oder das Ladegerät kann von anderen Geräten aus verwendet werden. Wenn ein spezieller Chip in diese Geräte eingesteckt wird, kann der Computer davon überzeugt werden, dass es sich um eine Tastatur handelt und er beginnt, alle vom Gerät gesendeten Befehle auszuführen. Es gibt einen weiteren Angriffsvektor, bei dem die Geräte mit dem Verkehr interagiert. Viele Nutzer haben den Angriff bereits erlebt und Videos auf YouTube veröffentlicht. für oder Realität, das müssen Sie selbst entscheiden. Aber in jedem Fall sollten Sie die Sicherheitsregeln nicht veranschleichen moderne aktivierende Software auf Ihrem PK installieren, elektronische Verdampfer nur dann vorherigen Rekturen der Gebrauchsanweisung verwenden und was am wichtigsten ist, nicht vergessen, die Verbrauchsmaterialien rechtzeitig zu wechseln. Schützen Sie sich auch, indem Sie Ihr Wave über das Hochspannungsnetz aufladen. Schließlich kann ein einziger Hacker eine Menge Schaden anrichten. Brillen, die bald ihren Laptop ersetzen werden. Laut den Entwicklung von Nimo Planet war es ihr Ziel, einen leistungsstarken Multiscreen-Computer in die Tasche zu stecken, mit dem man von überall aus arbeiten kann. Mit dieser Entwicklung werden gewöhnliche Computer bald der Vergangenheit angehören. Nimo ist ein Mini-Computer, der auf dem Kopf sitzt und sechs virtuelle Bildschirme bietet, auf denen man arbeiten kann, wenn man nicht am Schreibtisch sitzt. Nimo sieht besser aus als die meisten intelligenten Brillen. Das Gerät läuft auf Nimo's kopierten Android-basierten Betriebssystem mit einem integrierten Qualicom Snapdragon XR1-Prozessor. Durch den Einsatz der Bluetooth-Technologie werden eine kabellose Tastatur und eine kabellose Maus die Haut ein Geräte für das Nimo sein. Dem Gerät fällt die Unterstützung von 5 GB und LTE. Das ist jedoch kein Problem, da es möglich ist, das Gerät mit einem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden. Das Gewicht des Geräts beträgt 120 Gramm. Die 720p Bildschirme sehen zwar klein aus, aber das, was Sie sehen, wenn Sie sie aussetzen, ist das virtuelle Qualität eines 45 bis 50 Bildschirms. Das gesamte System läuft etwa zweieinhalb Stunden ohne Aufladen, aber die Entwickler versprechen, die Akkulaufzeit zu verbessern. Vor allem ist das Gerät nicht dazu gedacht, hochleistende Programme auszuführen, aber es wird die Möglichkeit bieten, in Texteditoren wie Microsoft Word und anderen Pendants zu arbeiten. Die Brille wird mit einer Tragetasche geliefert, die als Ladestation mit eingebautem Akku verwendet werden kann, ähnlich wie eine Tasche für kabellose Kopfhörer. NVIDIA stellte eine 144-Kern-KPU mit einer Ladungsaufnahme von 500 Volt. von hat die roper architektur und den H100 Beschleuniger auf der Basis der GH100 Grafikprozessor vorgestellt. Außerdem gab das Unternehmen die Details des Produkts bekannt, das es vor einem Jahr angegünstigt hatte. Also es geht um den Grace-Prozessor. Das gleiche Bild von einem Jahr zeigte ein Board mit einem Grace-Prozessor auf der linken Seite und einem 100 grafikprozessor auf der rechten Seite. Und nötig zu erwähnen, dass ein Video vor einem Jahr nicht über den Grafikbereich zu sagen hatte. Was ist Grace? Nvidia erklärt nicht wirklich viel, konzentriert sich aber auf dem sogenannten Grace KPU Superchip. Es handelt sich einfach um zwei identische KPUs, die mit dem 900 GB S link C2C der nächsten Generation gekoppelt sind. Für dieses Paket gibt wir 144 KPU Kerne in der maximalen Konfiguration an, was bedeutet, dass eine einzelne KPU 72 Kerne bietet. Hervorzugeben ist auch der RPDD-R5X Speichercontroller mit einer Bandbreite von 1 Device S und 396 MB Cache Speicher und die Prozessorarchitektur ist ähm, F9. Aber auch der Grace kpu superchip ist nicht die Kronung von ein Video in diesem Segment. Bei der Präsentation zeigte der Leiter des Unternehmens die Möglichkeiten Konfigurationen und die beiden davon äh, enthält eine Grace KPU und zwei Hopper KPUs. Wie viel ein solches äh, Bündel verbraucht, kann man nun vermuten, aber Grace KPUs überschiert zusammen mit dem Speicher benötigt 5 Volt. Alles in allem erlaubt Nvidia, sofern es sich nicht um eine siebel konfiguration handelt, die Kombination aus einem Grace KPU Supership und 8 KPU Hopper. Grace KPU Supership konzentriert sich auf das Rechtszentrum für künstliche Intelligenz und Hochleistungsrechnerinfrastruktur. Das Unternehmen sagt, dass Lösungen, die auf Grace KPU Supership basieren, in der ersten Hälfte des nächsten Jahres verfügbar sein werden. Kontaktlinsen mit Zoom-Funktion Wer wird diese Neuigkeit aller Kontaktlinsenträger erfreuen? Ein Forscherteam der Universität von Kalifornien in San Diego, USA, hat ein paar weiche Kontaktlinsen entwickelt, die durch Verfolgung der Augenbewegungen ein- und auszoomen können. Zweimaliges Winsand innerhalb eines kurzen Zeitraums ermöglicht es Ihnen, ein Objekt klarer zu sehen. Ganz so einfach ist es jedoch nicht. Die Technologie muss noch äh, weiterentwickelt werden, da die zoom heute nur mit einer speziellen am Kopf getragenen äh, Ausrüstung genutzt werden kann. Einerseits sind eine, eine große Hilfe, wenn man ein Nummer-Schild äh, an einem äh, Händinguss oder ein Tassensild erkennen muss. Wenn Sie jedoch am Steuer Ihres Fahrzeugs sitzen und versehentlich zweimal blinken, können Sie in eine gefährliche Verkehrssituation geraten. Um intelligente weiche Kontaktlinsen zu entwickeln, haben die Forscher die Signale gemessen, die bei bestimmten Augenbewegungen wie dem Blick nach links oder rechts entstehen. Die weiche Kontaktlinse reagiert auf elektrische Impulse während der Augenbewegung. Das bedeutet, dass die Kontaktlinse weiß, dass sie nach links oder rechts schauen und dass sie eine Funktion ausführen kann, die auf dieser bestimmten Bewegung basiert. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Linsen in naher Zukunft vereinten werden, eröffnen diese Entwicklung der Wissenschaftler neue Möglichkeiten und die Entwicklung einer fortschrittlichen Technologie. Die Linsen selbst besteht aus Kursalslosung, die in zwei elektroaktive Polymerfilme angekapselt ist und von fünf um das Auge herum aufgeordnete Elektroden gesteuert wird. Wenn die Linse einem elektrischen Strom ausgesetzt wird, verändert sie ihre Struktur und ermöglicht es, dem Benutzer, durch einfaches Blinzeln hinein- und heraus zu sonnen. Und da die Linsen aus mehrsichtigen Polymerfolien bestehen, kann die relative Brennweiterungsänderung bis zu 32 betragen, was sie zum Funktion ziemlich beeindruckend macht. Die lehenden Linsen wurden jedoch nicht als kommerzielles Produkt hergestellt, sondern sollen zeigen, dass die Existenz einer solchen Technologie in der Zukunft möglich ist und im wirklichen Leben eingesetzt werden kann. Microsoft beschreibt äh, Hackerangriff auf interne Systeme und Diebstahl von Quellcode durch Hacker. Die Hackergruppe Lapsus hat in den letzten Wochen viel Aussehen erragt, indem sie sich in die internen Systeme von Nvidia, Samsung, Vodafone und anderen gehackt hat. Jetzt hat sich auch Microsoft in die Reihen der Hacker. Eingereicht und beschädigt, dass ein einzelnes Konto kompromittiert wurde und Teile des Quellcodes für einige seiner Produkte gestohlen wurden. Microsoft sagte in einer Erklärung, dass das Unternehmen die Aktionen von Lapsus seit mehreren Wochen beobachten, was dazu führte, dass man mehr Details über die Methoden erfuhr, die von den Hackern verwendet werden, um die Systeme ihrer Opfer zu gefährden. Nach Angaben des Microsoft Intelligente Center besteht das Hauptziel der Hacker darin, sich privilegierten Zugang zu den internen IT-Systemen der Opfer zu schaffen, um Daten zu stellen und anschließend zu erpressen. Dies ist nicht das erste Mal, dass Microsoft den Diebstahl von Quellcode beschädigt hat. Zuvor war dieses Hacker in einer massiven Kampagne nach einem Angriff auf die SolarWind Software gelungen. Die Hacker von Lepsus behaupten, dass sie etwa 45 des QL-Codes für die Suchmaschine Bing und den Sprachassistenten Cortana sowie etwa 90 Runter des Codes für den Wind Maps Dienst besitzen. Das war's. Danke für's Zuschauen und bis zum nächsten